Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute soll es mal, oder heute möchte ich einfach mal so, ja, drei Learnings mit dir teilen, die ich diese Woche hatte. Das sind jetzt ähm, keine neuen Learnings in dem Sinn für mich, sondern es war einfach eher wieder so, so Dinge, die einfach diese Woche passiert sind, entweder bei mir oder bei meinen Kunden und die, über die ich halt diese Woche intensiver nachgedacht habe. Und meine Erkenntnisse daraus, die würde ich jetzt gerne einfach mit dir teilen und deswegen legen wir auch gleich los. Das Erste war, ja, ich bin über den Satz gestolpert, scheiß drauf, was andere sagen, ja, mach dein eigenes Ding. Und hier ist einfach so, wenn ich jetzt hier runter schaue, das ist einfach deswegen, weil ich mir... Ja, jede, äh, jeden Tag so notiere, was ähm, ist heute passiert und damit ich ähm, eben halt nichts vergesse, ähm, ja, schaue ich als manchmal hier drauf, ähm, jeder Mensch hat einfach so sein, ähm, ja, sein Umfeld, ja, in dem er, in dem er ja, quasi zu Hause ist, wo er ähm, Freunde, Familie hat, ähm, Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer und wenn du jetzt halt für dich äh, eine großartige Idee hast oder dich entschließt, ähm, ja, etwas anderes zu machen, dann ähm, ragst du quasi ja aus deinem Umfeld raus, ja und ähm, ja, das ist manchmal einfach so, du ähm, du bringst dann quasi Menschen in deinem Umfeld oder die mit dir zusammen ähm, ja, arbeiten bringst du dann so ein bisschen an ihre eigenen Grenzen, ja ob das jetzt im Sportverein ist, wo du vielleicht ja ähm, eine besondere Position hast, ähm, oder, ja, ob du jetzt ähm, auf der Arbeit ähm, sensationellen Erfolg oder so erzielst, wie auch immer, ja, das kann äh, verschiedene Formen haben, das Ganze, dann ragst du so ein bisschen aus der Masse heraus und bringst dadurch, ohne dass du dir jetzt irgendjemanden was, was Böses willst oder irgendwas äh, Negatives machst, ja, bringst du halt einfach die Menschen dann dementsprechend an ihre Grenzen und, ähm, das führt halt dann damit äh, dazu, einfach, dass ja, manche Menschen damit einfach nicht so gut umgehen können und ähm ja, und jetzt ist einfach die Frage, okay, wie kann man da darauf reagieren? Also es ist jetzt ähm, ja nichts Schlechtes, dass die Situation so ist, wie sie ist, sondern man muss für sich halt einfach so ein bisschen auch manchmal die Hintergründe kennen. Und wenn ich weiß, ähm, dass ich jetzt momentan vielleicht gerade mein, mein Umfeld so an seine Grenzen bringe, dann kann ich eben auch verändert ähm, ja, mit der Situation umgehen und eben halt anders ähm, drauf reagieren. Und das Beste, was du in so einem Fall einfach machen kannst, ist einfach zu akzeptieren, dass die Situation halt gerade so ist, wie sie ist, aber dass, wenn es sich für dich richtig anfühlt, was du vorhast, dass du einfach ja, für dich entscheidest, okay, diesen Weg trotzdem konsequent weiterzugehen, egal was andere Menschen dann darüber sagen, ja, ähm, da geht es nicht darum, dass man dann mit den Menschen böse ist oder ähm, ja, ähm, sich persönlich angegriffen fühlt, sondern manchmal ist es einfach nur die Situation, ähm, ja, die zu gewissen Aussagen oder zu gewissen ja, Aktivitäten dementsprechend führt und da kannst du halt für dich dann dementsprechend ja, anders damit umgehen, ähm, und äh, mir hilft einfach schon immer die Tatsache, dass ich mir einfach dieses Szenario so bewusst mache und kann dann auch dementsprechend anders auf ja, äh, andere Menschen reagieren, ja indem ich vielleicht einen Schritt auf diese Menschen zumache oder ja wie auch immer. Wie das dann im einzelnen Fall aussieht, das musst du dann für dich selbst entscheiden. Aber letzten Endes ist es so, es ist dein Leben, ja du hast nur eins und deswegen musst du für dich daraus das Beste machen. Und... Ähm, man muss deswegen nicht rücksichtlos sein, aber du musst trotzdem deinen Weg gehen und es wird Menschen geben, die werden deinen Weg unterstützen und es wird eben Menschen geben, die gehen halt dann in eine andere Richtung und das muss man sich einfach bewusst sein und das eben so der Tipp jetzt hierzu, was du kannst du tun, wenn du vielleicht auf Kritik oder so stößt, Ja, einfach akzeptieren und dann überlegen, wie du weitermachen möchtest. Okay, der zweite Punkt ähm, war das Thema Gewohnheiten. Auch hier immer wieder so ein Thema, wo ich einfach für mich äh, mich oft hinterfrage, sind die Gewohnheiten, die ich ähm, derzeit ja so bei mir installiert habe, sind die. Zielführend und ähm, Gewohnheiten sind einfach ja wichtig, weil sie dir ja so einen, einen gewissen Rahmen vorgeben, ja, an dem du dich orientieren kannst, wo du ähm, einfach, weil es läuft, gewisses, gewisse Dinge laufen einfach automatisiert, du musst mich nicht mehr lange überlegen und gerade in stressigen und turbulenten Zeiten ähm, ist es sinnvoll, wenn du ja, wenn du Gewohnheiten dementsprechend hast, die dich dann einfach ja. Ähm, ja, ich sag mal, in, in eine gewohnte Richtung dann dementsprechend lenken. Ähm, du hast, wenn es möglich ist, sorgt dafür, dass du einfach einen festen Tagesablauf hast, dass deine Mitarbeiter ja einen festen Tagesablauf haben, an dem sie sich äh, ja so durch den Tag orientieren können. sorgt dafür, dass du ja feste äh, Arbeitsläufe hast. So ist einfach sichergestellt, dass jeder weiß, ähm, was er zu tun hat, dass jeder weiß, wie er eine Aufgabe zu erledigen hat und das sorgt dafür, dass die Arbeit eben einfach halt besser ja, und schneller erledigt wird, dass nicht mehr so viele Rückfragen sind, dass weniger Probleme auftreten und dementsprechend dann trägt es natürlich dazu bei, dass alle zufriedener und glücklicher sind und einfach einen besseren Job dementsprechend machen können. Der dritte Punkt, konzentriere dich auf den Aufbau deiner Community und hier ist es immer so oder oft so, diese Verallgemeinerung sehe ich mir nach, also oft ist es so, dass ich den Eindruck habe, den Menschen geht gehen gewisse Dinge zu langsam. Ja. Ähm, man will immer den schnelleren Erfolg. Ja, man will alle das Ergebnis noch schneller haben. Ähm, aber letzten Endes geht es darum. Ja, wenn du wenn du ähm, ne, einen schnellen Erfolg erzielst, ja, dann ist es gut und dagegen ist auch nichts zu sagen. Nur, was ist die Basis von langfristigem Erfolg? Ähm, man kann, ich mache es an einem anderen Beispiel. Du kannst von heute auf morgen ähm, viel Geld verdienen, du kannst es aber auch schnell wieder verlieren. Du kannst von heute auf morgen ähm, viel Materielles ähm, dir aufbauen, kannst du schnell wieder verlieren. Ähm, du kannst Beziehungen aufbauen und wenn du es ähm, verkehrt machst, kannst du auch die Beziehungen schnell wieder verlieren. Wenn du aber, ich sag mal, ähm, deine Community aufbaust und zwar aufrichtig, ehrlich, ja, mit Menschen kommunizierst, ähm, ihre Fragen beantwortest, wenn, wenn du ähm, von Kunden Feedback bekommst und darauf antwortest, wenn du einfach einen guten Kundenservice leistest, ja, wenn, du, wenn du von Mensch zu Mensch auch arbeitest und dir ein Netzwerk aufbaust, dann ist dein, dein, dein, dein dann dauert es vielleicht eine gewisse Zeit und ähm, es geht vielleicht auch nicht so schnell, wie jetzt irgendwo eine Werbeanzeige zu schalten und dann dementsprechend ein Produkt zu verkaufen, aber... Du hast Beziehungen, die sind fest. Ja, Du hast, also vorausgesetzt, du, ähm, du kommunizierst richtig mit deiner, mit deiner Community, du hast engere Bindungen und die großen Geschäfte, die werden in der Regel immer zwischen, äh, zwischen Menschen gemacht ja? und wenn du ein großes Netzwerk hast, ja, dann kann dir das so schnell ähm, nichts, da, da, da kann so schnell nichts passieren, weil umso größer dein Netzwerk ist und umso intensiver und engere Beziehung du mit deinem Netzwerk hast, umso leichter ist auch Erfolg möglich, weil Menschen kaufen gern von Menschen, denen sie vertrauen ja, mit denen, wo sie wissen, was sie, was sie bekommen, wo sie sich drauf verlassen können. Und ähm, deswegen sollte, also das einfach abschließend dazu, ähm, investiere einfach Zeit in den Aufbau deiner Community und nicht einfach, indem du irgendwelche Follower ansammelst, sondern indem du wirklich deine ähm, Community kennenlernst und eine Beziehung zu denen aufbaust. Am besten ja, ist sogar dann, wenn du es schaffst, ja, den persönlichen Kontakt dementsprechend zu pflegen. Okay, bei aller Technologie ist es halt eben so, ja, Geschäfte werden von Menschen Gemacht, also zwischen Menschen gemacht und ähm, das sollte uns eigentlich immer wieder bewusst sein, jeden Tag aufs Neue. Okay, das waren so jetzt meine drei Learnings diese Woche. Ich hoffe, ähm, es war ja was für dich dabei. Ähm, auch wenn es heute mal ein bisschen ein anderes Format war, hoffe ich, dass ich dir ja den ein oder anderen Tipp so mit auf den Weg geben konnte. Das waren einfach so Gedanken, die mich diese Woche bewegt haben. Und wenn du denkst, dass diese Gedanken für dein Netzwerk auch hilfreich sein können, dann würde ich mich einfach freuen, wenn du, ja, hier der Sache einen Daumen hoch gibst, mir deine Fragen in die Kommentare schreibst oder ja ähm, mir dazu ein Feedback gibst, wenn du ähm, das Video mit ähm, oder diese Episode hier einfach ja mit deinem Netzwerk teilst, man weiß nie für wen ja das Ganze interessant ist. In diesem Sinne, ähm, wenn du weitere Informationen willst, abonniere auch einfach ja gern meinen äh, mein Newsletter. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos unter den gratis Tipps und ähm, ja, in diesem Sinne danke ich dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.